Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Fragt die eine Nase die andere, na, wie läuft's? Der Montagswitz. <lacht> <lacht> Flachwitze!